Willkommen zurück zu Call of Duty 4 Monowarfer, dieses Mal habe ich es richtig bis sogar. wir haben letztes Mal die Raketenabwurf-Codes äh, irgendwie stoppen können, mit unseren eigenen Codes, die wir von wo auch immer haben. Aber hey, jetzt müssen wir hier unbedingt raus, denn wir kriegen Gesellschaften, die ist nicht gesund für uns. Natürlich müssen wir den Tag retten hier mit... Und so unglaublichen Schießkünsten, die ich nicht habe. Ja, Griggs, du bist doch ein Arsch. Stirb, du Missgeburt. Oh. Oh, klappt das nicht mal. Schade. Achso, damit kam die Verstärkung runter. Ach so, jetzt, okay. Auf dem Weg. So, da sind wir. Wir hören schon die Schüsse, das heißt, wir müssen schnell machen, weil unsere Freunde sonst nicht mehr lange mitmachen. Oh, zum Glück. Da steht ja einer, der Hurenbock. So, jetzt reicht's mir aber langsam. Ziel erfüllt okay, raus, raus. Achso, das war's. Okay. Oh. Zu Glück haben wir die Bombe noch abgewehrt. Ich glaube, jetzt gibt's eine Emission. Primärer Rückzugspunkt beschädigt. Weiter zum sekundären Evakuierungspunkt südlich der Brücke. Feindpräsenz, gewaltig. Es ist echt heiß. Aber Zimmertemperatur? Also bitte, ein Bier muss eiskalt sein. Vielleicht ein Lager. Oder auch ein Glas Wasser, wie ihr das bringt. Und weiter geht's. Wir haben anscheinend noch nicht beendet. Gehört der hier. Ich würde gern wissen, wer zu uns gehört. Oh, die gehören sich ja nicht zu uns. Das sind fremde. Fuck you. Trucks von überall, du Backfisch. Den Fahrer können wir anscheinend nicht abknallen, habe ich gemerkt. Oh, der wird knapp. Der wird wehgetan haben. Also nicht, dass es irgendeinen Einfluss auf mich hat, ehrlich gesagt. Aber... Achso, der Fahrer ist, glaube ich, tot. Nee, so nicht. Nicht, dass es einen riesen Einfluss auf mich hat, aber ich finde es das cool, dass da Leute... Äh, Im Auto hocken und so. Also wirklich wie eine normale Straße. Weil das ist halt Detail und so, ne? Ich mag das, wenn Details drin sind. Oh, shit. Das war nicht so gut und zum Glück war ich das nicht. Das war echt zu tief. Ja, was auch immer das war. Ist echt schwer, den zu treffen, ne? Ich probiere das mal nicht, sicherheitshalber. Ah, die gehören zu uns, okay. Oi. Jo, da chillst du mit seinem alten Wagen. Ähm, ja, Heli, auf 12 Uhr, das heißt vorne. Forst Event, okay. Ach du Scheiße. So, jetzt kann ich wieder nochmal laufen. Jetzt hat er sich wieder gefasst. Nein, einfach nicht. Ja, genau, jetzt nachladen. Ha, du Idiot. Da war Price hinter dir. Oh was, ich hab's überlebt. Das wäre unsere Chance jetzt. Fuck, ich sehe den nicht. Okay, ich bin... Wir müssen schon zuerst ihn töten, vielleicht nachher den linken. Ach oh Mann. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, der läuft von selber rückwärts. Ich kann mich nur noch rumschauen. Und wir werden gerettet. kann das nicht selber steuern. Nur so kurz. Ach, wie geil. Es ist schon cool, die Story. Also, ich muss ja sagen, ich habe manchmal gedacht, so ja, COD halt dieses Behind-Multiplayer, ich schieße alle Tot-Spiel. Also 0815 oben geballer, aber es hat schon eine recht gute Story. Also, die Geschichte, die sie erzählen, klar, es geht um Krieg, es wird viel geschossen, natürlich im Krieg, aber es ist echt gut erzählt. Ich bin da echt überrascht und glücklich, das höchste, ehrlich gesagt. Weil das heißt, dass ich das natürlich auch gerne weiterspielen werde, für mich selbst. Und ja, so halt, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich die optimale Version, wie ich die Mission spielen hätte sollen, aber ist egal. War auch ganz lustig, so wie ich es gemacht habe. Das heißt ja, wir haben jetzt beide Kriegsherren, auf, also beide Kriegsführer, auf einmal erwischt, so. Eigentlich. Wie ich das sehe. Und das ist ziemlich gut. Wahrscheinlich wollen sie das damit auch sagen, eben, wir haben dual gespielt. Das Schiff, das nicht gefunden wurde, hat ja auch was damit zu tun. Glaube ich. Das war ja, da, glaube ich, das Schiff am Anfang. Wenn ich es richtig habe, so wie es geklungen hat. Sonst hätte ich das nicht drin gehabt. Das wäre zu random gewesen, finde ich. Ähm. Und wir haben ja den anderen Kriegstypen noch erwischt. Den Führer. Und jetzt den hier noch. Ich kann mir den Namen nicht merken, deswegen tut mir leid. Ich bin scheiße im Namen. War voll gut. Wie immer richtig geile Musik. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich sagen, ich hätte es nicht erwartet. Aber ich bin sehr überrascht über die Reihe. Vor allem Die alten Teile, die neuen Teile sind vielleicht auch nicht mehr so ganz extrem gut. Weiß ich nicht. Ich habe meinen Ghost ein bisschen in die Story reingeguckt, weil ich den Multiplayer-Modus freischalten wollte. Und der war so, ja, war nicht schlecht, aber ging. Ja, jetzt mal gucken. Ich muss, müsste gucken, mit welchem Teil es weitergeht, ehrlich gesagt, für den nächsten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht Call of Duty World at War sein könnte sogar. Bei Modern Warfare 2 kommt, glaube ich, noch nicht. Ziemlich sicher, der kommt noch nicht dran, leider. Nicht, dass es... Ich habe es natürlich rumliegen hier. Aber ich glaube, der muss noch ein bisschen warten, leider. Ghosts habe ich, glaube ich, auf PS4 geholt, übrigens. Wenn ich es richtig habe, mal kurz gucken. Ja, ghost Ghosts, World War II und so, ist alles auf PS4. Ja. Das war auf jeden Fall COD. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Könnt Ihr in der Beschreibung unten äh, die komplette Playlist von diesem Spiel, von Call of Duty 1. Bis jetzt finden sowie twitch auf dem ich probiere natürlich wieder mehr zu streamen in der letzten zeit ich weiß nicht irgendwie erstens hat der Gato Probleme damit gehabt zu streamen Oh yeah. Okay ah, das ist eine ansprache wie sowieso cod so entstanden ist das ist ziemlich cool ähm, ja auf jeden fall Nicht schlecht. <lacht> ja, eben, wie gesagt, ähm ich weiß nicht, ob ich das nächste COD weiterspielen werde. Vielleicht kommen wir auch was anderes noch. So, ich habe noch Star Wars Battlefront rumliegen zum Beispiel. Oder Bioshock endlich. Aha, Infinity War und so. Spoiler. <lacht> kam ja nur fast zehn Jahre später raus oder so. Ich mag die Musik. Ich würde es gerne laufen lassen wegen den Credits und so. Ich mag das irgendwie. Ähm ja, aber wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. In der Beschreibung unten, wie gesagt, der Link zu Twitch, auf dem ich wieder probiere, mehr aktiv zu sein. Elgato hat da ein bisschen Probleme gemacht irgendwie mit dem Account. Ich muss das vielleicht mal neu aufsetzen. Ähm und ich würde dann gerne nächstes Mal wieder streamen. Ich wollte jetzt hier nicht mit, mit Call of Duty 4 weitermachen. Weil ich erstens nicht wusste, wie lange das es wird. Ich war jetzt noch knapp 40 Minuten dran. Und mittendrin ein Spiel anzufangen oder eben fast zu beenden schon. Einfach nur, damit ich streame, ist so meh. Aber ich weiß noch nicht, wie und wann ich streamen werde. Kann auch sein, dass es noch länger geht, bis ich wieder anfange. Weil aktuell hocke ich noch zu Hause. Nicht mehr lange, Anfang Februar ziehe ich aus. Und dann würde ich eh in einer eigenen Wohnung könnte ich ein bisschen mehr aufnehmen und so. Das wäre dann also die Option, die ich noch hätte. Ich habe zum Beispiel auch Duncan Romper, das ich unbedingt mal aufnehmen wollte, aber bis jetzt nicht dazu gekommen bin. Ich habe noch so viele Spiele rumliegen. Ich muss mich mal endlich entscheiden, mit was ich weitermache. <lacht> COD wollte ich einfach mal zwischendurch ausprobieren. Vielleicht auch den ersten Assassin's Creed Teil mal endlich. Ich wollte Assassin's Creed schon ewig spielen, aber das Problem ist, es beißt sich jetzt halt mit der Länge von COD und so zum Beispiel. Weil ich halt eigentlich ein bis zwei Spiele machen will und mehr nicht. Aber naja, wir gucken mal. Ich lasse das noch ganz kurz auslaufen hier, weil ich die Credits so mag. ich höre mir das gerne noch an. Bei euch bedanke ich mich wie nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen. auch hoffe, euch hat gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, ein Abo und bis zum nächsten Spiel. Mein Name ist Adrian, alles Puppen mit Zucker. Cheerio! Hey Leute, nur ganz kurz das Medit raus. Nach den Credits kommt noch ein extra Stage irgendwie. Geht ein paar Minuten lang, ist noch recht lustig. Ich wusste das vorher nicht, deswegen sage ich das nochmal kurz aus dem Edit raus. Einfach, dass ihr das auch wisst. Also wenn ihr noch kurz, vielleicht zwei, drei Minuten warten wollt, geht es dann gleich weiter. Ja. Das war es eigentlich auch schon. <lacht> Viel Spaß noch. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, wir spielen mal weiter, den VIP sichern. Kenne ich noch gar nicht so. Ist das eine Bonus-Mission? Haben die jetzt einfach den anderen Modus angemacht? Weil es gibt ja einen Modus, wo das, glaube ich, normal ist. Oder ist das ist eine Bonusmission eigentlich für nach dem Durchspielen. Ich hätte es nicht damit gerechnet. Ich habe nämlich voll nicht. Ich habe jetzt gemütlich die Musik gehört und plötzlich kommt er. Ja, findet ein VIP! Und so, what the fuck. Ach du Scheiße. Na, dich habe ich gesehen, du Pisser. Wo bist du? Ah, Mann! Mich erwischt. Los geht's. Und wir gehen außen rum natürlich. Wie immer. Ah, Luft. Ach oh, so, deswegen. Klar, da laufe ich einfach mal so durch, natürlich. Also, ich habe keine Granaten immerhin. Außer Blendgranaten. Sind sogar Blender und keine Rauch. Okay. Ah, oh, die Waffe ist gut. Wo ist die? Die P90. Die P90 ist wirklich okay. Mann, come on! Ich hab den auf den Arsch geschossen. Achso, hier. Achso. Weee. Und dafür haben wir jetzt den Zivilisten gerettet. Alles klar. Heartbreakers and Lifetakers. Thanks for playing. Ach, oh, das ist cool. Gut, gehen wir zurück ins Hauptmenü. Sie haben Cheats freigeschaltet. Das war wirklich nicht so lang. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, äh, Ja, wir gucken den Cheats jetzt nicht an. Wahrscheinlich ist es so, keine Muni unendliche Munition, kein Leben oder so, fliegen, keine Ahnung. gibt ja bei Unshardet auch solche Dinge, die man freikaufen kann, wenn man das Spiel spielt. Also ich hau jetzt endlich ab nach diesem Spiel hier. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich habe ja vorhin schon alles gesagt. Also, cheerio, bye-bye.